Ist Mikroplastik schlimm für Miesmuscheln? Wir suchen spannende Themen für unseren Podcast Expedition in die Forschung und du kannst mitbestimmen. Was Makroplastik mit Tieren anrichtet, sehen wir ja immer wieder in furchtbaren Fotos. Mikroplastik sind Teilchen, die kleiner sind als 5 mm. Was die zum Beispiel mit Meerestieren machen, weiß man gar nicht so genau. Forschende des GEOMAR Helmholtz Zentrums für Ozeanforschung in Kiel haben sich angeschaut, wie sich Mikroplastik auf Miesmuscheln auswirkt. Über 42 Wochen hinweg verfolgten sie das Wachstum von Miesmuscheln bei realistischen Konzentrationen von unterschiedlich geformten Mikroplastikteilchen. Erst gegen Ende der 42 Wochen machten sich nur kleine Effekte von Mikroplastik auf die Gesundheit der Tiere bemerkbar. Miesmuscheln sind also vermutlich nicht durch Mikroplastik bedroht. Eine Entwarnung für andere Arten ist das aber nicht zwangsläufig. Sollen wir uns das mal im Detail anschauen und mit den Forschenden sprechen? Dann teile diese Meldung und tagge at forschung